was geht. Eure Blackbox ist hier und heute spiele ich für euch Ops 2. Ich mache die Zeit nicht unbekannt, da ich mir hier auch mit 10 Minuten. etwa. Ich spiele auf der Map Raid mit der Sniper, der R50 mit aufsetzten Ballistikprozessoren, Räumannesgeschoss und Schalldämpfer. Als Extras habe ich Leichtgewicht, Blünderer und Gewandheit Als Primärkanate habe ich Claymore und als Taktik die Schockladung. Als Wildcard habe ich die Primärwanderung. Die Punkte der Scorstreet habe ich auch Vorräte, Geschütz und was. Ich spiele offline, da ich im Moment noch kein Xbox Live habe. Ich bin auf der map -Race, weil die Eintrag schön zum Spiel ist. Wir Ja, ich kann es gleich verstehen. Welche Aufsetzen spielt ihr da? Schreibt es in die Kommentare. Vielen Dank. Nein. Hier der letzte Abschluss und damit beende ich heute auch die Woche. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal, eure blackbox